Hi und willkommen, mein Name ist an die olp und ich begrüße euch zurück zu Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir einen auf Jesus gemacht mit unserem neuen Rotom Bike. Wir sind über was Wasser gefahren, geil was. Und ja, ich würde sagen, wir erkunden diesen Ort hier noch ein bisschen und mir ist mal aufgefallen, diese Trottel von Team Yell sind weg und wir sind jetzt hier und können... Oder auch nicht? Also nicht damit habe ich jetzt nicht gerechnet so also gut verschieben wir das Da sah schon aus wie trainer und da habe ich jetzt keine lust drauf und wir gehen jetzt mal den ort erkunden hier wir hier sind noch eine menge pokémon die man nicht gefangen haben da könnten wir auch noch nebenbei machen ist das de maro aber glaube ich noch nicht, ne? So heißen die Dinger. Wir auch mal versuchen zu fangen, obwohl im Kampf und wir haben ein Stahl-Pokémon. An erster Stelle fangen wir das Ding. okulos ne? Nee, war glaube ich die Entwicklung. Keine Ahnung. wo gesprungen. In der Hoffnung, dass es hoffentlich erst einmal paralysiert nur no. aber oh, ich vergaß eisenstachel das ist nicht so eine gute idee äh. dadurch blöd so eine fähigkeit zu haben perfekt wenn äh, es ist pokémon zu fangen okay. so, pokéball fliegt und sieg habe 106 gefangene Pokémon bisher, weil ich jetzt nicht finde, ist so schlecht. Ne? Erster Versuch, so muss dann war ich. Habe so die Hälfte der Pokémon, oh, und da tun sich jetzt einige entwickeln. Also, die Hälfte der Pokémon, die ich gesehen habe, übrigens alle gefangen. Und habe 214 gesehen und ja, ich habe 106 gefangen, also nicht schlecht. Ne? Aber erstmal wommel entwickelt sich Geben wir direkt einer bommel ab und scheinbar Wommel hat sich zu einem Bundlebee entwickelt bandel wie Ja, es rüttelt, es rollt blütenstaub und hol zu in je nach zutaten und menge die es äh, hineinmischt, weisen sie eine andere wirkung auf Na, natürlich wird es noch überlernen Nein. So, von jetzt kennen wir ja auch die Entwicklung ne? vor allem von Pokémon Schild und sein Team mitgeht. Mein offiziellen Team in Pokémon Schild, aber hier ja, haben wir dich auch noch mal bord wenn es jetzt erzeugt, beträgt seine Temperatur über 800 Grad Celsius. Es bewegt seinen Körper wie eine Peitsche, um dann Gegner anzuspringen. Ja, wunder warum ich das pokémon so mag So, und entwickelt sich ja oh. dann drift hat sich zu einem drift entwickelt dieser schepoli geist und Fluch. man sagt es besteht aus den seen der die voller gold verstorben sind es treibt lautlos in zwie dahin ja schon wieder so ein richtiger creepy eintrag er hätte es auch anders gedacht? Das ist ein Geist-Pokémon. So, ach ja, wir haben ein Pokémon gefangen. <lacht> Erz-Pokémon. Wenn die orangen Kristalle anfangs leuchten, ist feucht vor, vor spontanen Energieladung geboten. So, pff, gut. Wir gerade so vier neue Pokémon bekommen. So, Bundle oh, du gehst mal raus. Aber ja, kann sich dann noch entwickeln? eine gute Frage ne? so du müsstest doch jetzt nicht so viele Level ja brauchen um mich zu entwickeln bei Level 39 ne so, Blahanas, er entwickelt sich da ich mit dem Blattstein ne ich überlege gerade du, du elefant ich habe auch noch nicht doch deine Entwicklung haben wir schon gesehen aber wir haben auch noch ein paar Schwächlinge na ja, wir mal mit dem Team ich kann vielleicht nicht sagen kann vielleicht nicht schauen wenn wir einen Sendimentor neu in unserem Team haben oh was du in äh, den Ballstück. Ewigstein okay ähm, kannst du Trugschlag lernen äh, mein Gott vier TMs, nee, du kannst nicht Trugschlag lernen hier können sie Trugschlag erlernen, irgendwie wichtig zu sein für mein Team? Ja, okay. äh, ich glaube, wir haben eigentlich auch schon gefunden. Ich glaube, wir waren links sowas. Ne? Ja, aber dann gehen wir mal zur Naturzone, würde ich sagen, und tun da noch einige orte untersuchen und wahrscheinlich pokémon fangen weil naturzone geht hat halt gut ne so du ich mal ja gut jetzt an ohnix herumgelaufen dass ne man das mal endlich fangen habe ich merke ich habe nichts um irgendwie nicht einfangen zu können vernünftig dann keine attacken einsetzen gegen dich ohne hat eine hohe verteidigung normalerweise also kommen ja aber es steigt hier also wird schon eine ganze weile am schneiden glaube ich jetzt mal hier war irgendwie auf screen hat es auch schon geschneit okay, gut kollege bei mir jetzt mal ein tote maro angegriffen wird ist ja auch noch mal schaden oder auch nicht wahrscheinlich keinen physischen kontakt hergestellt hast er so also, ne ja, gut, komm kommen ja oh nix Eins meiner lieblings pokémon da oh. ich hoffe man kann einen traumfugel hier auffangen ich habe noch keins gesehen das macht mir irgendwie sorgen bleibt drin bitte. Danke. weiß noch, du mich damals voll erschreckt hast. Ne warum muss er hier schneiden? Er macht alles nur unnötig komplizierter im Moment. Den das ding kriege ich nicht gefangen, glaube ich nicht. Mach mal so einen Superwurf. Ich dachte, ich habe meine Chance irgendwie erhöht mit den einen Item, das ich bekommen habe ja jawohl. Oh nichts wurde gefangen und sie entwickelt sich wahrscheinlich glaube ich war im hat in dieser eine box drin, ne, die entwicklungsbox ja und das ding entwickelt sich in so ein creepy dingen irgendwie also nicht Gute ich das ding mal an Boah. Wie das so das steht, irgendwie, ich finde das voll creepy. Kostur so ja. drückt halt seine zu Zuneigung durch Umarmungen aus. Das ist ebenso sympathisch wie gefährlich, da diese zu Knochenbrüche führen können. Ja, super So lebensgefährlich. Warum tut er mir weh? Weil wir dich leben. Wenn es sich die Erde geben dass viele harte Gegenstände auf, die seinen Körper erhalten. Ja, ohne nichts fand ich schon immer irgendwie richtig gutes teil Seit er erstmal in der Anime gesehen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ne? Keine Ahnung, Alle Pokémon, die du in der Anime gesehen hast, vor irgendwie Ash gegen Rocco gekämpft haben war, weiß ich nicht, Pikachu, Habitax, äh, Tauboga was gab es noch raupi safkon also dann kommt Ash irgendwann so in rockus arena ne? und was hmm. ja da kommt irgendwann Ash in rockes arena und was taut ihr daraus erstmal so ein kleines kleinstein auch wieder so ein mini dingen ne? dann auf einmal so eine riesige felsen datei ich fand das voll episch damals ja, du bist aber 33, aber wir mal ja kein problem der teil zum ersten mal gesehen er war voll ehrfürchtig irgendwie fand ich jetzt ist natürlich zweimal das ist wunderbar kommen Sie jetzt ja. Ja. Oh, ehrlich wie, wie die augen so gezeigt werden immer wenn das irgendwie mich anpustet oder angreift, aber oder so. warte mal du bist ein bisschen Eis-Pokémon. Das heißt, kannst kann kann nicht erledigt werden? Das ist schon mal gut. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe noch ein Sediment in meinem Team, also so viel kann jetzt hier nicht schief gehen, glaube ich. ich. Kann Allgemein nicht viel schief gehen. Mein Pokémon fangen. Es ist nur immer eine Frage: der Zeit, so wie lange wirst du mich jetzt hier aufhalten und wie lange ist mir jetzt auf die Nüsse gehen. Ich gerade wir gehen die kuchen ein bisschen aus. Ich mal ein paar neue kaufen. Ich bin ja eigentlich hier, um die ganzen Orte hier zu erkunden, die ganzen neuen. Ne ich habe mich jetzt hier nicht so aufhalten mit fangen. Ich muss ja sowieso gleich noch mal Pokémon Center Bälle kaufen. Ja wahrscheinlich mein tote Gemaru, ja hoch hoch heilen wieder oder gleich Also ja, komm Jetzt zu so Ausdauer, ist klar. So. Da ein bisschen Schneesturm, sein hat ja gerade viel nerviger als dein sein muss. Wow, du machst auf Sachen nervig, als dein sein muss. Nein, ich habe Nadelrakete. Oh, ich Idiot. Hast du Ausdauer eingesetzt? Bitte sag mir, du hast Ausdauer jetzt gerade eingesetzt. habe nicht aufgepasst? Gott. Sei. Ey. Ach. Ja, ich muss Kostur so aus meinem Team nehmen. So, da war nicht gut. So, was kannst du noch entwickeln? Ne, ne Düsseldor. Immer Düsseldor. Und diese Schallkorb Dinger, die kann man auch so noch fangen. Und ich gehe mal kurz. Nach Engine City. Kaufen mir ein paar Bälle. damit wir auch wieder fangen können, ne? Das wäre mal wär eine gute Idee, ne? Das Pokémon fangen, Pokebälle bringen eine gute idee daumen nach oben wenn er denkt das ist eine gute idee da ja ich kann jetzt neue sachen kaufen ich brauche aber nur Bälle. Ah, sie wollen besser pokémon fahren können hier nehmen sie ein paar überbälle nein ich brauche Pokébälle. Mein mit Hyper können sie besser fangen. Nein, pokémon weil ist jetzt hier neu? Hyperheiler. Ich nehme mal einen Hyper ne? mal ein paar. Da, nein, nicht 200. Nicht 240. So, dann gehen wir wieder rein da. Oder raus da, nehme ich an. In der Naturzone, Okay. Weil ich mich verstehen, wie die, das Wetter irgendwie ja nicht so. Man könnte meinen, irgendwie, wenn sich das Wetter ändert, dass sich dann irgendwie die Pokémon ändern, die man hier fangen kann. Aber ich sehe irgendwie nicht wirklich einen Unterschied. Die Dinger laufen immer hier rum. An der Stelle, was ich auch herausgefunden habe, jetzt ein bisschen offensichtlich ist, nach ein paar Anläufen hier äh, die Pokémon außerhalb Des grases sind ein bisschen stärker oder ist man nicht schlecht? Gott, da ist schon wieder so ein Teil. Äh, ich ich würde gerne gegen ein unterentwickeltes Pokémon kämpfen, dass meine Chancen vielleicht ein bisschen besser sind. Perle, ich habe eine Perle gefunden. Goldini. Komm schon, du müsstest jetzt nicht so stark sein, obwohl. Die Leveln, die Pokémon wahrscheinlich genauso hoch, yep. dass äh ich kann ja, ich kann ja, das ich kann ja, das äh Dingen nicht eher bekommen, das äh Fahrrad zum Surfen. Deswegen haben die wahrscheinlich das Level so angepasst muss mindestens level 39 100 um das fahrrad irgendwie freischalten haben zu können also tun wir alles auf pokémon auf level 39 so packen das macht sinn ne? also das stelle ich mir vorne deswegen sind die alle so brutal stark so, äh. ja, aber goldini garados habe so, ich glaube, schon eins entwickelt ne? ich muss ich hier gegen level 40 garados kämpfen Und darauf habe ich keine böcke na Bras, aber schon krasse Pokémon hier fangen, nee kein Goldini mehr. für die dinge werden ein bisschen schwieriger zu fangen sein. verkraut oh Gott. Kann ich auch mal irgendwann mehr machen, ne? Aber ne, mal. Was das? Bushas? Bushas? Ich stecke ja drin. Ah, wat? So, jetzt du hältst aber keinen Funkensprung aushalten. Ne? Du bist ein Bushas. Du bist Tanky. Du schaffst das. Ich würde schon sagen? Danke. Oh nein, jetzt greift nämlich mich wieder an und schaden dadurch. Äh, mh, bitte nicht ja oh, das war ein spezieller wurf glaube ich ja What? ich habe doch gehört da hat er oben irgendwie so gewackelt als er runtergefallen ist aber ja, für ein kack spezieller wurf wenn er nicht funktioniert da war schon wieder einer da war schon immer so ja der war auch schon wieder was hey so, Entwickelst du so entwickelt sich auf Level 16. Uh, ich bin rückwärts in, jetzt eine Schale öffnen und schließen, und ist damit überraschend schnell. Oh, ich glaube, der ist auch rückwärts geschwommen, ne? Interessantes Detail. So, Wingal. Ich glaube, haben wir Wingal ich bin jetzt sicherlich ich kann ich jedenfalls nicht angreifen weil es ist Wasserflug. das heißt ja müssen weg nicht sehr selbst ein donner oder so 43 ah, nagel rakete bringt auch nicht donner ah. ihr sagt mir du hast flügelschlag und du kannst dich damit selbst verletzen Word, ja okay jetzt habe ich definitiv keinen bock dich zu schwächen weil ich dann voll hoch wieder hat den kampf nur noch nerviger macht 43 ey. haben die eigentlich eine waffe da so, komm komm komm schwächen. Pff. Hyperbälle. Pff. Oh Mann, schwächen hyperbälle man schwächen Hyperwelle, doppel es war sein jetzt an steil hängen und nutzt die seebrise um beim gleiten am weiten himmel an höhe zu gewinnen so da war noch irgendwas habe ich gerade gesehen in das augen egal. so milzer See auge hallöchen alter was ein sauren apfel oh cool das sind dinger kann man auch so irgendwie kriegen Kommen sie alle so aus dem Boden. sie alles aus dem Boden auf einmal rausgeploppt? Nur ein paar Bären. Ich schüttle mal, ich schüttel mal so lange, bis da was drunter kommt. Okay. Ja, immer weiter, immer weiter immer noch weiter zehnmal schon weiter weiter jetzt kommt aber drunter auf zugeflogen als gar nicht normal gefallen ist Vorhin eine Kurve runtergeflogen hat er das gesehen du bist auch ja du bist auch hochlevelt jetzt nicht so hochlevelt wie die ich gefühl dieses Dachen Pokémon ich habe den Namen von dem Teil vergessen aber das ist bestimmt Level 50 oder irgendwie so was krasses sondern ja, ne, ja, Bock. natürlich die einen bingal entwickeln ich meine so hoch gelernt wie ich das gefangen habe macht das irgendwie sinn ne? das ist ein da erinnert mich ich war noch ein goldini kommen von goldini goldini goldini der porno stimme hey. Überfahren. Roadkey. Auf dem Wasser. Was? So. Du... Ich wollte nicht vorstellen, hat wirklich irgendwie so schwach, dass er nicht mal Angriff überlebt nee ja macht das doch noch nerviger ja ja warte donnerwelle ich mein pokémon immer umdreht als irgendwie so ein riesen furz ablassen auf der teil so, ich war beim ball und ich müsste ja eigentlich ich nehme jetzt mal an entwickelt sich zu golking relativ früh ich müsste dann eigentlich den nur ein level abgeben dann könnte sich schon entwickeln ne? selber mit muschers dem nee, muss braucht glaube ich einen wasserstein ne? das ist irgendwie voll komisch so sein Brustdrücken und schwanzflossen bewegen sich anmutig das nennt man es da nennt man es dem wassertänzer goldini, goldini, goldini jetzt so ein Strip auf dem Wasser rum. So ähm, Karte. Ich dürfte es etwas einfacher machen. So hier ist noch was zum Wassergebietchen. So äh, ja. Mini Pilz. Midotiksee. Dann schwimmen doch ja bestimmt Milotix rum, ne? So, ja, Bist du? ich schon. Und das kommt Maschok. Ja, haben wir hier noch? Ob da waren ja hab ich gerade entwickelt, so gerade. Hm. Ist mehr aber Versuchen wir. Na, ja, ich muss mal die restlichen Gebiete erkunden darf mich nicht nur seit lassen ja ich weiß noch als wir gegen so ein ding gekämpft haben gegen so ein dynamax mir war das war krass ganz knapp verloren so kommen sieht gut aus ja einmal kann noch sehr gut jetzt schwächt das ding nicht mit angriffen erdbeben alter Okay, ist dann mit 43 näher. War krass. oder ist auch viermal effektiv. Stimmt. Ich hoffe nur, ich fange dich jetzt, sonst könntest du mir Probleme bereiten. Es wäre dann das zweite Mal, dass mir jetzt mir Probleme bereitet. Das Ding ist schon wieder ein super Wurf gewesen. Ey, was ist dat? das? da bringt überhaupt nichts. Hau! Na oh. oh, komm schon. Warum oh, macht mir das Ding hier? haben ins mir mich mal das ding an ey von allen viechern auf der welt kommt das ja und macht mich hier fertig ja ich kann nicht viel machen der Teil. jetzt nur offen ich das ding fangen kann ansonsten gibt's ja probleme es bleibt drin kollege er hat ja mein ganzes team weg Ich den Herrscher des Meeres hier ausgefordert wird. So bleibt drin verdammt. No. danke ah, okay. Da will Ich doch eigentlich nur den einen Ort hier nur kunden Verdammt. Na du so du entwickelst jetzt bestimmt oder? Nö. Sein schlanker Körper ist schwer zu greifen in einer Region, sagt man ist aus dem gehärteten schlamm entstanden aber in welcher so, so. ei perle aber die musst du schon einmal abgeben hier wir sind ein händler in Paspek? Paspek ne aber ich hatte die eine Okay, das war schon hier, ja, ne? Ne? Die Brücke ist noch was. Warte mal, welche Brücke? Da. Oh Gott. So, gallini. Schmierberg. geht mir bloß weg. Ey. Ja, Sandsturm. Okay oh Gott, liegt irgendwas? Danke. das ist ja eigentlich jetzt nur noch da oben der Ort ist jetzt übrig, ne? Bist du ein? Oh, links, mehr, bei mehr. Den Namen vergessen. Hier ist schon, ne? So. Hat der Lachs war scheint wirklich jedes Mal hier. So, jetzt eigentlich nur noch hier ein, ne? Da haben wir schon alles. Da ist noch ein Riordan. Was hat Platz vor? Ah! dinger die immer mitten aus nichts auftauchen die ganzen bei mir noch fangen und links wahrscheinlich auch voll über level sind auch äh. jetzt oh, auch noch was gott Total habe ich auch noch nicht hallöchen Oh, ist eine tm ztm ein duftigen Pilz oder vielleicht ist einfach nur ein Pilz, der voll Duft ist. So, gehen wir mal hier hin. Hier sind keine neuen Pokémon, also könnten neue bären sein wahrscheinlich. So, ich habe mal auf. Ich weiß nicht genau, wenn er schon so stark am wackeln ist dann. Sollte man vielleicht nicht weitermachen, ne? wo ich weiß ja nicht genau. Gut, dann haben wir das hier so gut wie erledigt. muss müssen jetzt noch diesen einen Ort hier erkunden. Aber ein FM, Dreck. Dann gucken dem Eimer. Keine Ahnung, irgendwie kannst du ja nur vernünftig rumlaufen, wenn du irgendwie voll ein starkes Pokémon hast, irgendwie fangen kann. Also, anders das macht es das hier ein bisschen schwieriger als so. ähm, was Bin ich hier reingefahren? Ich nichts das dich schwächen kann, glaube ich. nicht ne? du bist bestimmt voll hochgelevelt. Ne? 30 das, ist, das geht eigentlich noch. Äh, trotz, versuch mal, versuch mal zu fangen. Na. Natürlich Hagel ist hier wieder, merke ich gerade. Okay, komm her. Volltreffer. Versucht hat Teil zu fangen. Versuchen so wir mal. mal Taumeltanz. Oh, warte, das ein Angriff, oder? er Nee, verwehrt mich nur. Genau, stimmt. Ja. wir mal. Komm her. Und den. muss bist ein unterentwickeltes Pokémon, ne? Du einfach zu fangen sein. Oh Gott. Und ja. Was oh, du, du vollidiot. Hey. Oh, ich wollte das fangen, ich du blöd man. Ah. Das gibt es jetzt nicht. Haut ab, einfach ey. und die Kalauch. So, hier waren wir noch nicht ich meine ich habe ja schon eine tm irgendwie gesehen einmal hier durchlaufen mit nach unten vielleicht gut anfall okay wo ist hier ein garados das wollte ich eigentlich einsammeln ja, das habe ich schon gesehen Alter, klau ja einige der sind gar nicht schlecht übergefunden haben in letzter zeit Hi. So, das mich da mal hier einkassieren. ist ja gar nicht am Wackeln, ist ja. Okay, weiter. Aufhören. So. Also dieser eine, kann also war fertig. Dann können wir im nächsten Part weitermachen. Vielleicht durch wieder einige Pokémon zur Entwicklung hier vorbereiten. Ich weiß es nicht. Hallo, eine Riesenperle. Perle, das ist noch ein TM, glaube ich. Aber dieses Viech, er ja, ist keine tem Ein Fokusgurt. Den habe ich schon. Ehrlich? Ein cool. Und Funkelstein. Und ein Eisstein, was? ein Blattstein. Okay. immer mal alle Entwicklungssteine. Krass. wenn die alle respawn, dann wäre das gar nicht schlecht den evoli gebiet oder was sie feste aber es kann keine staatsattacken einsetzen das ist doch nicht schlecht ne auch nicht ein sehr hartes komplette Item, ich bin ich irre so cool es war ja fertig glaube ich das erste da so, wieder stand aus wir haben 116 pokémon gefangen und 218 gesehen Also wir haben schon mehr pokémon also die hälfte der Pokémon, die wir gesehen haben, haben wir schon gefangen. Da ist ja schon mal nicht schlecht. Ne und wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich einige meiner Pokémon zur Entwicklung vorbereiten. Immer wieder noch was Neues hier haben in den nächsten Parts. Und ja, wir werden ganz langsam unseren Pokédex so gut wie möglich vervollständigen, weil ist das schon wieder das sieht. Schon wieder voll extrem aus. da. Ich würde mal sagen, so, sobald war irgendwie Story durch haben, tun wir uns mal hier so richtig auseinandersetzen mit dem Fangen und so. Ich meine, bis dahin haben wir schon irgendwie Dutzende Pokémon gefangen haben, die schon so über Level 50 oder so sind. Da kann ich wortwörtlich jedes Pokémon ins Rennen schicken, das irgendwie fangen kann oder so. Ja, da sind wir, weiß ich nicht wird ja wohl eins zu finden da irgendwie trugschlag hat oder so mit dem ich auch 50 pokémon fangen kann oder so und ja ja das sieht ein bisschen extrem aus hm. ja. wahrscheinlich was voll selten ist und ihr schreit jetzt hier drauf hey, du musst das machen da ist nur limitiert oder so aber wenn ich nicht weiß was da drin ist dann nicht. Ehrlich, alter, gut. Was war das? okay, und schon sagen, das hat so herausstechende Farben gut ähm, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Story und gucken dann mal, wie es weitergeht, so in der Welt der Pokémon ne? ging nach dem Plan. Ja, finde ich auch gut. Dann machen wir das in der nächsten Folge doch. Ne? und ja ich bedanke mich als zuschauen ich hoffe euch hat der part gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder ciao, ciao,